Russland und der Westen im Ranking der Aggressoren Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg wird Russland von westlichen Regierungen und deren Medien als übelster Aggressor bezichtigt, den man hart bestrafen müsse. Doch wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, besagt ein Sprichwort. Das meint, dass niemand als Verkläger auftreten sollte, der selber Dreck am Stecken hat. Denn dank investigativen Journalismus lassen sich die Aggressivitäten des Westens längst nicht mehr verbergen oder gar schönreden. Zur Erinnerung im Telegram-Stil. War es doch die aggressive US-Regierung, die aufgrund einer Lüge den Vietnamkrieg lostrat. Nordvietnamesische Schnellboote hätten zwei US-amerikanische Kriegsschiffe im Golf von Tonkin beschossen. Was der US-Verteidigungsminister Robert McNamara später als Falschmeldung zugab. Und in dem Stil ging es fortlaufend weiter. Aufgrund der Brutkastenlüge wurde der erste Irakkrieg losgetreten. Der theatralisch vorgetragene Bericht einer angeblichen Krankenschwester, irakische Soldaten hätten kuwaitische Babys in einem Krankenhaus brutal aus den Brutkästen gerissen und auf den Steinboden geschmettert, erwies sich im Nachhinein als inszenierte Falschaussage. Genauso der gefälschte Bericht westlicher Geheimdienste über angeblich im Irak geortete Massenvernichtungswaffen, der zum vernichtenden Zweiten Irakkrieg unter Führung der US-Administration führte. Ungeachtet aller tragischen Folgen ging es in dieser Aggressionslinie beständig weiter. Wegen einer angeblichen humanitären Katastrophe im Kosovo bombardierte das sogenannte Verteidigungsbündnis NATO 1999 Jugoslawien. Im Zusammenhang mit dem fingierten, von Geheimdiensten inszenierten Arabischen Frühling 2011 wurde Libyen wegen angeblicher, auf Veranlassung von Präsident Gaddafi getöteten 6000 Zivilisten in Grund und Boden gebombt. Beide Anschuldigungen erwiesen sich als Lüge. Krieg ist immer der falsche Weg, egal von wem er ausgeht. Doch sollte nicht der gleiche Maßstab, wie er momentan von der Weltgemeinschaft gegenüber der russischen Föderation verlangt wird, bei allen Ländern angesetzt werden? Sprich, warum wurde der US-Aggressor samt seinen westlichen Verbündeten nicht auch für seine verursachten Kriege zur Rechenschaft gezogen? Ja mehr noch, laufen wir nicht Gefahr, dass die Aggressivität des Westens als normal, berechtigt und zum Alltag dazugehören erscheint und sich dadurch unbegrenzt fortsetzen wird?